Das war die Zeit, da war ich beim HFC immer noch der fan -Kurve. und da bin ich immer auf dem hier, Lok und Halle hier. Da war ich richtig. Stell dir mal vor, so der Typ so mit der Statur klettert da auf dem Zaun und vor Und der Brille vor allem. Naja. Und, <lacht> Kommt doch boxen. Wie alt <lacht> <lacht> <lacht> war, war, war, war, war, warst du da? 16, 17? Oder ist das schon da war ich 16, ja. ja das genau. Das ist eine sehr, sehr schnelle. Diese un dieses, Manier, unfass ja, dieses unfassbare microsoft Headset da für 30 Euro. Das musste ich mir <lacht> sechsmal holen, weil ich immer mit dem Stuhl drüber bin. <lacht> Ach man, ey. Kennst du noch so alte Clanforen überhaupt, Dennis? Aus ja, Trackmania? Ja, Weil dann, ich, hast ich, so dann hast du so ein Foto gehabt und hast so einen richtig hässlichen Rahmen immer ja, gehabt. Ja, mit okay. dem clan unten und so eine Schärpe, wo dann dein Nickname drauf stand glaub, und genauso ist, Fotos waren das. Ich glaube, damals das war es oder genau so? Genau das. Ja, das ja. ist ja, das das ist das. Ne? ja genau, SWRT, genau das, glaub, genau, das, das ist es. Ja. Was, was war das ausgesprochen? Uh, Speed World Racing Team. Okay, okay, okay. Richtig cool, ja.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 Nee, keine nichts, Chance. Gar nichts. Keine Chance. Wie gesagt, bei mir mit Mitte 20 ging es langsam los. Ich wüsste nicht mehr, ob du da das 12 ist. bist oder 16. Ich sag oder, ja, also ich sah mit 20, Ahnung. musste mal Fotos gucken von mir, wie ich 12 bin und wie ich 23 bin. Das ist 1 zu 1 gleich. Ja. Frisur ist auch wild, ja. stark. Frisur, äh, ach, mein <lacht> ach ja. Ja, aber wie gesagt, Bartwuchs. Nee, naja, da war stark. noch nichts. Ja.